Junge, wie soll ich mich da hochhören? Mann, offen oh. Junior oder so. Nein, ein Gott. Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Und heute spielen wir eine Runde Factions mit Brazen. Hallo! Willkommen! Und wie ihr jetzt schon wahrscheinlich seht, sind wir gerade in einem Raid drinnen? Die Kanone haben wir schon gebaut und wollen jetzt da hinten in die Base da reinkommen? So ist es. So ist es. Wir, <lacht> wir probieren uns da jetzt um es rein reinzukommen und ich sehe da gerade einen Eingang, glaube ich, oder? Veräppeln, Kuchen. Ja, da oben ist ein Loch. Nein, du musst eh oh. darüber, ne? Du musst mir jetzt mal nicht sterben diesmal. Du, du musst den ausrasten. Warte, warte, ich. Bin... Ey, nee. Wenn das du jetzt wieder da darüber gehst und drauf gehst, dann. Ja, ich will er rüber Ja, aber wenn du daneben Perlst. Ach. Ach was? Ich bin, ich bin nicht so inkompetent. Oh, das ist perfekt, ne? Ich glaube, ich hab perfekt. Ja, warte. Ich höre mich ja schon rüber. Bitte treffen, ne? Du hast zu na. Nee. Du hast in die Lava gepeilt, ne? Nein, hab ich nicht. Zu oben? Nein, war, ich bin genau. Ich, er ist zu weit geflogen. Weniger TNT. Weniger. Ja, weniger. Okay, so? Ne? Pass auf, dass da keiner hochkommt, ne? Ja, ich pass auf. Und nicht, dass du wieder drauf gehst. Jetzt? Nee, ist, äh, ein bisschen weniger, ein tt weniger. Okay, so. Warte, kommt. Ja, schieß mal. Es kommt! So? Ja, das ist super, das ist super. Ja, das ist super, schieß weiter so. Ist schon offen? Ja, also halt. Äh, also hier, hier sind solche Cobble Slabs und jetzt ist da halt drunter noch Obsidian. Achso, okay, dann hau rein. Ja, schieß weiter. Es, es, es, es liegt genau rein, ja, mach weiter. 2 von 4. Äh, kommt. Jo. Hä? Äh? Der, Der Server leckt. Der Server leckt zu hart. Ist aber angekommen. 1 zu 4, noch 1 CNT. Jetzt nochmal? Ja, äh, Obsidian sollte jetzt offen sein, warte. Aufpassen, ja, ich schieß nochmal, ich schieß nochmal auf Ja, ja, schieß, schieß nochmal Nicht sterben, nicht sterben Ich hab ja, keine schieß, Perls. ne, kannst du mir eine Perl? Ah, oh, ich hab welche Ich hab welche Ja, was den Tick und genau gut an Und wir sind Noch okay. weiter, schieß Drin? weiter Ja, also, äh, da, da sind jetzt Downbreaks, Aber es ist, wir müssen halt weiter rein Okay Also ich noch weiter so Ja, schieß weiter so Okay, dann hauen wir jetzt komplett durch Ja, schieß durch ich schieße da jetzt komplett durch Und baller richtig rein Let go, oh shit, was mache ich hier? Äh yeah. hast ja, rein, das ist gut Und ja, wir sind drin, wir sind drin Pass auf, drin. ich schieß nochmal Was? Komm nochmal was Oh fuck Aber ich bin drin, ich bin drin Ja? Vorne haben die zwar keinen mehr, aber Aber ist, sind wir auch richtig drin, oder müssen wir... Ja, wir sind richtig drin, komm mal, komm hier Junge, ich glaube ich treff nicht ja darf. komm einfach rein, wir sind, wir sind drinnen. Oh fuck, ich bin drin Perfekt drin, sogar im Kistenraum perfekt cool. Ey, die haben gar nichts Ah doch, Slaps, doch Slaps denke Nehme ich mit Es ist gar nichts fast Gar nichts Es ist echt gar nichts Aber hier unten, hier ohne Haben die gar nichts? Fast nichts, hier unten ist noch eine Kiste jetzt ja, wir Netter, Leather Error of ist. Ah, den kann man craften, das ist ein 10 das habe ich voll vergessen Der Pfeil nicht voll OP Man kann auch Giftpfeile pfeile und alles machen 1-10 Ja, dann werden die ja mega OP Ja, Ja okay, die haben nichts, wir können hier nichts holen, egal Aber das sah lecker aus irgendwie, ne? Sah lecker aus, ja, aber Hier oben hey. kommen man zwar noch weiter, aber ich weiß nicht, ob hier noch was ist, glaube nicht Ne, ich glaube nicht, oder? Geht es vielleicht noch weiter runter? Ich habe nachgeschaut, nein nicht nee, das sind das ist nur diese dings -Farm. ja ich würde sagen wir gehen einfach weiter reden oder ja, dann suchen wir jetzt wieder eine stunde nach der nächsten faction ja bis gleich äh. Äh. Ey, am anfang kann das noch so kugel ein ja. hä hey, was ist das für ein Mist? Ah, ich sehe den fehler Kuchen. Er kommt er kommt Kuchen. Ist es so gut? Ja, ist gut so. Kommt weiter so. Okay, kommt. Er kommt. Ich überleg gerade nochmal, wie das ging. So. Einfach damit mit, mit dem Pisten. Ja, ich weiß. Ich überlege gerade, wie das mal ging ich hoffe so war das richtig wenn nicht Ich bin kein Kanon Pro verstehst du mich Kuchen ja ich sehe dich da hinten bin kein Kanon Pro oh fuck viel zu hoch es hat gerade alles weg <lacht> das ja hat, das ist viel zu weit es hat das ganze Ding weggeschoben mein das war definitiv weniger hinten Ah shit viel zu weit Ich weiß Kuchen Ähm Warte Kuchen <lacht> Was <lacht> ist? Ja ist es jetzt Warte, jetzt, jetzt nochmal Egal Jetzt schieß Du hast es gleich aus, oder? Ich ne, einfach. Jetzt schieß. Ich kann nicht mehr. Google, es bringt nichts. Doch. Ich schieß gerade die ganze Zeit, das muss jetzt gehen oder es geht nicht? Hä, hey, warum geht's, alter? Ja, es deckt sich die ganze Zeit Sand, aber das TNT fliegt nicht richtig rein. Kommt da Sand? Ja, Sand kommt an. Immer noch. Ja? ja? Immer noch? Ja. Es deckt sich das. Ja, es deckt sich. Ist es gut? Ja. Soll ich jetzt mit TNT? Einmal noch. Soll ich nochmal mit Sand? Einmal noch. Oh. Mit TNT. Äh, dieser Sand, ne? Ich rast gleich aus. Ich komme jetzt rüber. Ja, guck dir doch selber an. Ja. F -Shit. Bommt die ganze Zeit dein eigenes Sand weg. Was suchen wir ja, in <lacht> Ich komme jetzt rüber. Und ja, ich komme nicht drauf. Ich ziehe mich jetzt rein. Aber jetzt töte ich mich, ne? Jetzt töte ich mich. Schaffen. Okay, okay kommt sind's... die ganze Zeit das Sand an, deckt sich dann hier hoch und dann fliegt das TNT hier nicht richtig dahin. Ich stack einfach erstmal Sand jetzt. Ich stack jetzt die ganze Zeit Sand. Junge, soll ich mich da hochpören? Oh. auf den Junior oder so. mein Gott. Ja, jetzt, jetzt. Easy! Ja, wir sind drinne. Easy Vor allem oh. easy Meine Fresse Junge, alles leer! Alles okay. leer! leer oder? Hier, hier Boah, hier, Blaze Road. Dings Hier, oder? Doch, ich hab alles mitgenommen, was ich... Ja, haben die nicht! Oh, hier haben die überall Blaze... geh in die äh, Dinger rein Wir haben überall Blaze äh, Powder Okay, dann lass mal in die Base ja. Bumm. bin Hint war erfolgreich, oder? Nein. Komm in die Base. Du warst gut gelaunt? Was? Kuchi, komm her. Kuchi, nein. Hey. Scheiße, zu mir. Geht's dir? Scheiße. Wie geht's dir? Sehr gut. Ja? Ja. Okay, dann würde ich sagen, das war's jetzt erstmal für die Folge.